Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, mit der Therapie dann fertig war mit dem und mit der Michaela zusammengekommen bin und darauf gewartet habe, dass sie da rauskommt. Ähm, jetzt erzähle ich mal, wie ich überhaupt zurückfällig also heißt zurückfällig, wie ich wieder zu Cannabis gekommen bin. Also ich war raus, eine Woche oder so, dann habe ich einen äh, alten K-Fasler getroffen, der hat vor mir schon fertig war, den Bernd K., der... Ähm, war halt ganz offen und hat mal ganz ehrlich gesagt, so, ja, ich, äh, er kifft wieder und er trinkt auch Bier und, äh, er wäre damit nicht alleine und, äh, geschockt hätte ihn ein Ex-User, der halt immer, nein, ja doch, ein Ex-User, der in seiner Beziehung lebt mit der Therapeutin, die, glaube ich, am längsten Ex-User war von allen und dann einen goldenen Date zu bringen hat, weil er so bekommen hat. Der hat ihm wohl gesagt, ja, Du kannst alles machen, bloß kein Pulver. Hat einen Schubladen von einem Schrank aufgemacht, da war ein großer Platte Asch drin und ein paar verschiedene Sorten. Äh, Gras und Hasch und so Zeug und habe gesagt, aber ein Bier vielleicht gerade noch, aber das ist schon sehr gefährlich, meinte er. Aber ansonsten im anderen Zeug, lass die Finger weg. Und das hat ihn dann aber bewogen, dass er wieder das Kiffen anfängt und leider war halt seine Hauptdroge nicht Cannabis oder so sondern schon immer an Heroin und es hat nicht lange gedauert, dass er am Hauptbahnhof in München sich die Bombe geholt hat. Er hat offiziell zu mir gesagt, das liegt daran, dass ich keinen Hasch kriege. Jetzt kannte ich aber noch Leute von früher, die was gehabt haben, da halt so, Mensch, ich verkuppel dich mit einem alten Kumpel, dann kannst du bei dem kaufen und musst du nicht mehr zum Hauptbahnhof. So sind wir halt immer mehr zum Kontakt gekommen und dann bin ich mit ihm auch noch einer raus und habe ihn da dann mit einem alten Kumpel halt zusammengebracht der ja dann äh, ihn versorgt haben, oder wollte ihm versorgen. Und meine ab und zu gibt's dann halt da auch immer Öse, wenn der mal nichts hat. Und der ist halt dann jedes Mal gleich zack, Hauptbahnhof auf dem Rückweg, wenn ich gar nichts krieg, vor dem Hauptbahnhof, hol was. Und durch das Vermitteln, hey, habe ich halt auch wieder angefangen zum Rauchen. Da ein bisschen was gekifft, aber ganz wenig. Weil wenn du anfängst mit dem Rauchen, brauchst du nicht viel, dann ganz ganz bezüglich. Da bist du schon richtig in Knülle. Und bei mir war das so, ich habe da angerufen und gesagt, ey ja, mach die Sau klar, ich komm vorbei. Dann hat er schon gewusst, der muss die Bronze aber machen. Ich komme und äh, wir kippen wieder ein. Und die haben sich total gefreut, aber der Haka da, der Ernst war da, der Jan war da. Und haben halt auch fett aufgebrüdelt und ich habe das gekauft und ganz beleidigt, ey, du musst nicht mitbauen. Das ist ja cool, aber jetzt meine 5 Gramm eingesteckt. 50 mark und 50 das war richtig gutes zeug auch und sie bauen halt da ein gramm also eine zigarette ist ja grand ab und, äh, ein gramm aber und ein gramm asch drauf und dann wird es schön klein gemacht und dann ist es schlimm voll und die gold ganz sauer die bauen nicht durch die andere und ich ziehe halt an da kommt halt schon langsam dabei ist rauch hoch und es kommt anders wie beim Purrauchen. Ja, nicht so fasrig, beim rauchen ist das auch so faserig, das sammelt sich, sondern als die ganze Lunge, bis es überhaupt oben ist, beim Tabak kommt das wie, ein, wie so eine Säule hoch. Und wenn der Mund ist und du hast weiter Unterdruck im Mund und siehst noch nicht auf Lunge, nur Unterdruck im Mund, wird es immer dunkel, dunkler und fühlt sich immer mehr weg, dann ganz gelb. Und ich habe halt schon einen gelben und ja, boah, jetzt, Alter, hey, hey, vorsichtig. Und lass los, schieß mal das rein und gib sie ab. Atme einmal aus dem Krieg hat sofort zum Flirren. Links und rechts in die Augen flirrt. Und dann äh, wird es ganz komisch und dann grinsen sie schon alle. Und so, Alter, Alter. Und das hat mir früher gefallen und das war aber nur der Nikotin-Kick. Dann ganz langsam schleicht sich dann in den Kopf wie beim Purlauchen auch. Dann hat es eingeschlichen. Und die labern und albern rum und sind lustig und ich verstehe halt gar nicht mehr, was die was die reden weil die einen anderen Slang gesprochen haben, also wir hatten einen eigenen Slang in der Verlacht, damit nicht jeder versteht, was wir sagen. Und, und wir reden halt so und oh, kann mir mal folgen, in der Therapie wird ich die ganze Zeit jetzt klare Worte gefunden, also ganz klar gesprochen, damit auch jeder versteht, um was es geht und nichts zweideutig und gar nichts und die haben halt auch freundene Worte benutzt und um alles, und bei Jan labert ich voll, hey, so eine dicke Glasscheibe, als Zwischplatte willst haben, Panzerglas, bla bla bla, ja, Alter, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, ha, weißt du noch, damals mit dem Trip, und dann kam die Geschichte, ja, hey, natürlich, aber ich habe es so nicht absichtlich gemacht. Und ich habe sie auch nicht geärgert, gar nichts. Ich habe sie nur verkauft. Und in dem Fall haben sie mir verkauft und wollten mir ja noch schwindlig reden. Das war schon uncool, und das ist echt schlecht. Drin. Ich wusste, dass ich brauche ein bisschen was essen, damit der Kreis auch wieder in Schwung kommt. Aufstehen und sowas, wenn es da auf Frischluft. Ich bin halt dann gegangen, habe mir Schokolade gekauft. Man muss auch wieder. Alleine war ich da wieder cool drauf. Im Park war erst erstmal richtig dreckig. Ja, aber die Freundschaft, die wir früher hatten, Bevor ich auf Therapie und im Knast war, bevor ich auf Therapie gegangen bin, bevor ich drauf war und die anderen alle drauf kommen, dann war das cooler, da war wir irgendwo anders drauf. Also mir kam das so vor. Die Wahrheit ist, ich habe die Welt seitdem mit anderen Augen angeschaut. Seit ich auf Therapie war, hat sich so viel verändert von meinem Wesen, und von meinem Denken, von meinem darüber nachdenken. Und dann kam halt das mit den Griffen wieder dazu und die alten Kreise und dann habe ich halt alte Leute wieder getroffen die mir auch Angebote gemacht haben wie Geschäfte machen und so und ich erst einmal abgelehnt habe. Ja. Aber es ging halt ganz schnell, das war der größte Fehler, den ich habe machen können, eine Therapie dort zu machen, wo ich aufgewachsen bin, weil ich so viele Leute gekannt habe und, und so viele Gesellschaften, dass es echt schwierig war zu sagen, ich muss neu anfangen, neue Leute kennenlernen, neue Menschen kennenlernen und neue Kontakte aufbauen und halt Raus aus dem Ganzen. Ja. Das ist mir auch nicht gelungen beim ersten Mal. Jo. Das war's für heute. Beim nächsten Mal erzähle ich euch dann, wie ich wieder zum Braunen gekommen bin. Peace out.